Hi, ich bin's wieder. Euer Michael Bartsch von Gartenmöbel Bartsch in Helmstadt. Die beim riesigen Gartenstuhl. Und äh, ich wollte euch mal einen Verstellsessel zeigen, was eine ganz, ganz tolle äh, Sache ist. Und zwar ist das eine Kombination, also optisch auch super schön und sehr, sehr hochwertig. Eine Kombination aus pulverbeschichtetem Aluminium mit einem hochwertigen Polyradangeflecht. So, Polster mit dabei. Gibt's auch einen Fußhocker dazu. Und das Interessante ist eben, ne, da gibt's auch Dininghöhe, gibt's verschiedene Höhen sogar. Wenn du den kannst du als Liege nutzen. Das heißt, du hast einen Knopf hier, hast unten einen Gasdruckstoß, den verdrennt Und dann kannst du den verstellen, stufenlos, wie du Lust hast. Ich kann den als Liege benutzen und so weiter. Oder kannst am Tisch einfach sagen, ich möchte ein bisschen steiler, der eine will ein bisschen steiler, der eine ein bisschen flacher sitzen. Also ein richtig, richtig toller Sessel. Haben wir verschiedene Farben, verschiedene Ausführungen. Wir haben unter anderem auch natürlich verschiedene Varianten in Aluminium. Ich drehe es gerade mal rum. Ne, gleiches System, gleiche Geschichte, auch mit dem Gasdruckelement, Sehr, sehr dauerhaft übrigens. Ne? Hörst du dieses blöde Klack, Klack, Klack, Klack, Klack, hast du weg. Wie bei so einem Klappsessel, der sowieso ne, nicht mehr so viel verlangt wird. Ne? Das macht Sinn. Die sind sogar stapelbar. Ne? Und äh, wie gesagt, vielleicht ist das ein Produkt, das dich interessiert. Tschüss, bis demnächst.